Okay, wie heißt er? Also, ich habe vor, einen richtigen, möchte gern, ich muss auf Team Ich habe vor, einen richtigen, möchte gern, ähm, Kriminellen zu machen. Und damit meine ich wirklich einen, der komplett zurückgeblieben ist und gerne kriminell wäre. Ralph Jefferson. Los geht's. Hallo <lacht> Komm, da auf. Ja, was soll man denn überhaupt mach. machen? Ja, äh, Raubi, Raubi. Aber da komm ich. Ja Nein. Es sind halt nur sieben Cops da. Okay. Die okay. hängen wir lass easy uns, ab. Lass uns lass einen, einen Reparaturservice Reparatur machen, okay? Okay. Wir reparieren hier wir reparieren die, die Tankstellen, Tankstelle. unsere renovierungsserver Wir haben keine Waffe, das hier geht nicht. Wollen wir nur ein ATM machen? Dann müssen wir jetzt so irgendwo Störsander finden. Ja, kannst du hier drei kaufen. Nee, bei dem nicht. Der hat keinen. Den müssen woanders. anders. Die gibt ja schon, oder? Nee. Wir sind von der Renovierung, so Renovierung am Südring. Nein, bitte von. Okay, doch, das ist ein leider besserer Name als meiner. Dein Auto rauf, ich sollte es reparieren, bevor wir damit abhauen müssen. Gibt ja, gibt's überhaupt noch Störsander? Hier ist keiner. Und? Störsander. Hast du? Nein. Nice. Ja. Wenn die Polizei kommt. Tun wir so, als wenn wir, als wenn der äh, Betreiber vom ATM äh, die Polizei gerufen hat zur Abnahme der Umplatzierung und dann komme ich mit so einem Clipboard, weißt du? Nein, nicht mit so einem Clipboard. Ja, mit... Du machst jetzt so einem hier. Ja. Okay, es geht los. Und ich weiß dabei ist. Oh, Ich werde es nicht im so safe nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Das ist nur rein theoretisch. Kann man den Juwelier ohne Waffen machen? Ich bin gefickt. Ich weiß nicht, ob noch drin ist. Hallo, ist da jemand drin in dem Juwelier? Komm äh, äh, komm Guten äh, Tag, ich komme rein. Ich komme rein. Guten Tag. Hallo, Sir. Äh, hallo. Können Sie einmal ganz kurz austreten, bitte? Gute Neu, Wir haben hier also. gerade Nachricht bekommen, dass Moin. ihr also ihr wollt erstelle Alarm Lein, Okay. Ich darf ich eintreten? Ja, natürlich. Ich stecke äh, äh, die Pistole äh, weg. Ich weiß nicht warum, warum ich da was fehlen, Leute. Würden Sie so einmal ganz kurz mit reinkommen? Äh, äh, ja, Clement. So, ja, Clement. Äh, ja, ja, ja, hier Polizei, ja, ich, eben, glaube, ich weiß was los ist, Herr aber Clement. Ja? Ich glaube, da sind Fehlalarm mal wieder hier. Ja. Technik, Geht, äh, haben sie irgendwas, also Sie sind jetzt schon die ganze Zeit alleine hier? Äh, seit ungefähr 10 Minuten, ja. Ja, ja gucken so mal, geil. wenn Sie sich die Alarmanlage da hinten angucken, da ist ein Kabel. Oh nein, ich hab den das Motor angelassen, da darf ich kurz Arme. ausmachen. Oh ja, selbstverständlich. Ach danke. Also sie, sind, sie wissen hier nichts, ihr habt nichts besonderes. Nö, oder? Ich bin nur eine, eine Art Umzugsfirma für Sachen. Oh, okay. Ja, da äh, wollte nämlich ein paar Möbel hier loswerden, woanders hinbringen. Ist klar, gut. Ich ähm, würde Sie vielleicht einmal kurz, kurz bitten, Hä? sich von hier zu entfernen. Ich muss ja das ich hier dann einmal kurz hier. Da Tisch, Stühle und so. Also, ich kann Ihnen schon mal sagen, hier ist niemand Dritte. Hier ist niemand? Mehr... Ja, ich ja, muss, ich muss ja. natürlich immer. Kollege, ich muss mir auch Personalien einmal aufnehmen, dass man nicht hier. Hä? Äh... Äh, sie sind doch. Hä? Sie sind doch gar kein Polizist. Sie nehmen ich mir die Kammerjäger und Sicherheits. Anlage ich bin doch keine Kammerjäger, du Vollidiot. Du warst früher mal Kammerjäger. Wie passen hier auf die Alarmanlage auf, du Horst? Lass ja, mir dann leid. Wir einmal dann deine Medienpersonal abschalten. Ja, ja, natürlich. Komm, du kurz auch Seite Sachen, damit nichts falsch gebe. Ich mal hier die Sensoren überprüfen. Na, ja. ja, wo hab ich den denn? Äh, hier. So, ich mache hier die Vitrine ja, und mach immer ja, die nächste. Ja ja ich werde ich werde einmal ganz kurz zu meinem Fall bleiben Sie mal bitte hier drin oder kommen Sie einmal ganz kurz mit und dann äh, ja. gucke ich einmal ob Sie eine Akte oder so hat haben ja, weil ich bin noch nicht lange im Start ja trotzdem mal überprüfen ja, aber ja. weiß ja nie. und dann gucken wir aber, ob Sie eine Akte haben sollten Sie eine haben dann muss ich sie leider auch einmal kontrollieren ähm, weil das könnte ja sonst jeder behaupten ne ja ja hm. und noch ich lange hier sagen Sie wie lange sitzen Sie denn schon im Start wenn ich fragen darf heute oh dann bezweifelt, dass ich eine Akte von ihnen finde, muss ich ganz ehrlich behaupten. Nee, wie zu erwarten, keine Akte. Okay, gut. Paula, habe ich die, hab ich die, äh, die Sirene angemacht? Ja. Ähm... Gut, hätte ich erfassen. Ähm... Ich muss aber aufgrund dessen, da halt der Alarm verständigt wurde, muss ich leider einmal ihr Fahrzeug kontrollieren. Äh, machen Sie das, wir, wir werden ein paar Möbel aus dem Milivier finden, aber ich habe, wie schon gesagt, die dann. Ja. Ja. Aha, das sind die, das ist jetzt Ihre, das was Sie alles abholen Und sollten, Läger? oder? Ja. Wissen sie, also Sie sagen, Sie waren die ganze Zeit alleine? Ja, seit so 10 Minuten halt. Ja, ist, mittlerweile seit 12 Minuten. Wir ich einmal, sie dürfen Sie, würden sie sich einmal so kurz umdrehen, ich würde einmal ganz kurz in Ihre Tasche gucken. Ja, ja. Mh. Perfekt. Äh, Guck nur einmal, ich guck nur einmal rein und dann... Ja ja. Und was haben Sie denn vor mit dem Störsender? Ja. Der Störsender. Achso, das ist, äh, das heißt, ich Weiß nicht, ich habe eigentlich immer einen dabei. Das ist so ein bisschen nee, Hobbybasteln. nicht Bastel, so, ne? nicht ganz so gern gesehen von uns. Achso, ah, nee, ich bin Hobbybastler, deswegen... Achso, ja, aber wenn Sie damit basteln, dann... Äh, ich, nee. ich, ich nehme teilweise gerne auseinander und baue die wieder zusammen. Ja, haben. aber lassen Sie dann auch bitte zu Hause, nehmen Sie die dann nicht in der Tasche oder sowas. Ja, Seht nee, das, das mach ich gerne in der, in der Mittagspause, deswegen. Die Handschellen haben sie Und Warum sagt, dabei? Handschellen. dabei? brauche Ich für eine Freundin. Oder für einen Freund. Ich habe leider keine... Ja, oh, das finde ich jetzt nicht nett. Äh... nee, aber... Keine Ahnung. Die ich warte, ich warte, weiß warte, gar nicht warum ich dabei habe. Warte mal, welche andere Geschichte? Guten Tag Alf! Ah, wie ne, Autos? Wir, wir, wir haben dir die, die, die Autos? Die, die möchte ich gar nicht. Die möchte ich ja, gar nicht was was? haben. Wir haben dir ziemlich einen Arschkart gerettet. Das weißt du. Hä? Warum? Was hat der gemacht? mir ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab hier Auftrag, hm. ja, schon Sie Ich daheim. nehme mich echt sehr ungern an, muss ich Ihnen leider sagen. Tischbeine. Ja, ah, und hat eine Platte vom Tisch, aber. So ein Abschiedsschmerz. Nur nicht lange hier, deswegen. Ja, kannst du mir nicht sagen, dass ich hier, äh. Pakete und denn, hin, dass Sie Schlüssel von den Dienstfahrzeugen dann überhaupt noch habe. Ja, äh, da, Alarm geht nicht einfach so an. Also ja, wie schon gesagt, ich bin da einmal gegengekommen. gekommen. Ja. Jo. Ja, sehen Sie hier. Ja, so. Okay. Ja, hier. Da. Hast du wieder für diesen kuriosen mhm. Tischlappen geliefert? Ah. Ich, ich, der Juwelier wollte dass, dass die, äh, die die die Stühle, tische äh, rüber eine ja, um einen schon block gesagt, weiterkommen ein die, wohl, ich war ja gar nicht mehr im dienst wo die im Friseur hat die wohl einen verkauft gibst da du mir 50 ab und dann hä? gib mir 50 ab von den schönen Juweliern. und dann kriegst du da keinen straße warum treten sie nicht wieder im dienst ein? Genau andere, du hast ja. ganz genau, was du gerade ausgehaupt hast. Nein, wie schon ich sagen? Ich bin kein Kopf. Ja, das ist ja schön, aber also, ehrlich, wenn, wenn ich mache hier nur meinen mein Job. Ich bin okay. heute eingereist. Hello, ah. Kein Handy, kein Funkgerät. Check da ein. Ich dachte, ich... Ja, warte, ich mache ah. zu. Check in die Korvette. Ja. Hey, wenn du funkst, ich baller dich über den Ich wollte doch nur nett sein. Ach, das warst du auch. Und das respektieren wir. So, wohin? Äh. Nach Hause? Falls. falls die Kopf sich. Ja, nee, nee, Deswegen, nee, ich, die... ich bin ja keine Hexe, da. Oh, äh, Junge. Ich muss sagen, ich bin Satanist, aber keine Hexe. Sie müssen das nicht machen. Oh, er ist Satanist! Scheiße. Ja. Haben Sie etwa nicht die satanische Bibel gelesen? Nein, habe ich nicht. Ich hab nur die Bitch-Bibel gelesen, Junge. Verdammt! Ja, ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ähm. Ach du Scheiße. Sie sehen der Herr da vorne, ich glaube, den Ich bin geht's verloren. Gut. Also, doch, den geht's gut, aber geistig glaube ich nicht. Alles klar. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, Halten Sie zu und packen Sie die Waffe ja, sofort. Nee, nee. Packen Sie die Waffe bitte weg. Ich hab doch gesagt, bei. Weil... Ja, okay. Wenn du die Waffe ich, bist, weg. Bin, ich bin am Arsch. Du bist am Arsch. Hallo? Ja, das Wie geht's denn geht dann. So? Die beiden uh. aber, die anderen weg. Ach, ich werde gleich brennen. Beide weg. Alles gut? Ja, noch. Was ist denn los? Äh, das hat wird, den gleich, den das Sparen, wird Sparen? gleich eine Hexabrennung ohne Hexe. Ja, hey, ist nur ein kleiner Tipp, dass die da jetzt weggehen vom Auto, ne? Ich wünsche ihnen was. Ja, kannst du, Papa. Digga, hat der nicht gerade umgefahren? 200 Sekunden. Wie viel? Der Shop wurde bereits ge ausgeraubt. Hm. Rennen! Ich kann die aufschließen. Äh. Renn! Hast du auch die Probleme, die ich habe? Renn! Scheiße! Renn einfach! Renn um dein Leben! Ich bin hier rein! Okay. Ja, also wir gehen jetzt ging ganz schnell in die Garage. Oh Scheiße. Ich stehe hier hin. Zieh dich aus und leg dich auf den Boden. Warum? Mach es. let's go. Ja, auf zu rennen. Und du geh an die Arbeit. Geh an die Arbeit. Ich dachte, es geht nicht, hier. Dein ATM geht nicht. Achso. Guten, Guten Tag, Tag ich mag ein Pitcher. So, was ist denn noch was ist denn? So, ich bin hier da um die Kuhfunker auszuwechseln. Sie können gerne mein Arbeitsplatz erzählen. Sag nicht, die kommen jetzt nicht mal rein. Sag nicht. Als ob Hallo. Hallo, kannst du dir helfen? Ja, ich würde gerne Vermisstenanzeige aus ausgeben. Vermisstenanzeige, okay, kommen Sie mal mit. Ja. Dann sich hinsetzen. Okay. Also, ähm. Oh, klein, ich, ich. ganz kurz hier. Ganz ja. Ja. ja, hallo. Das war der größte Drecksidiot. Hä? Ich bin in der Zelle. Der weiß nicht mal meinen Namen, hat mir mein Telefon nicht abgenommen. Und ich durfte mich nicht verteidigen. Oh. Ich möchte, dass du jetzt ins Police Department kommst. Ja, ich mache halt schon eine Vermisstenanzeige. Ja, aber bring das Ding vorher weg. Pack das in den Koffer rauf. Ja, ja, ja, ich ja schon. Okay. Und jetzt, äh, falls du den Vollspasti siehst, ich hab die Nase voll. Okay, ich komm gleich. Okay, ähm, der Herr. Okay, ähm... Vermissende hier Ver Ver ist aufgelöst. Ach, ich... Er hat mich klar. gerade angerufen. Ähm, er ist so bei Ihnen in den Zellen und Sie haben Ihnen das Zähne von dir aufgenommen. Oder die Kollege, keine Ahnung, ich habe ein Problem. Ja. ja, darf ich zu ihm runter? Nope. Was hat er denn getan? Äh, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber ich versuche meinem, meinem Freund zu helfen, dem Inder. Wo ist dein Auto? Wir müssen zum zum Staatsamt. Oh Gott. Wo ist ähm, das denn ganz geparkt? Genau hier. Aber das steht nicht genau hier. Aber ich hab's genau hier geparkt. Hast du es auch genau hier abgeschlossen? Ja. Okay, wir gehen zur Garage. Ich fahr dich. Meine Benita. Oh. <lacht> ich fahr dich. Amt. Gruß! Ich fahr dich. Ich fahr dich. Oh, ja, fahr, ah, ah, ah, ah. okay, fahr ich nicht.